Stand auf life Ja, hier OU's Air Force unterwegs. Mit einem wunderschönen Piloten. Ja, und mal gucken, ob der um, Secret Service oder das LAPD hier gut genug ist, und um die Präsidenten zu schützen. Aber ich denke mal, ja, haben eben alle eine Ausbildung gehabt. Und Haku. Ah. Ja, hallo, der Herr. Chief 69 und Präsident im Landanflug. Ach, Sie sind auch noch Chief, das wusste ich ja gar nicht. Ja, doch, bin ich. Das ist doch eine wunderschöne Stadt, oder? Ja, ich bin froh, hier meinen Dienst leisten zu dürfen. Ja, und ich bin froh, heute hier zu sein. Ein Kilometer, 100 Meter bis zum Boden. Ist das Security schon vor Ort? Ja, positiv. Weil, wissen Sie, ich habe immer Angst, damit ich angegriffen werde. Ja, ja. Da, da hinten ist schon das Security. Ja. Oh, immer diese Turbulenzen. Die Landung war jetzt diesmal ein bisschen hart. Ja. Kommt. So, Sie werden jetzt direkt von den Kollegen mitgenommen, ne? Gut. Ich steige mal aus. Ja, ja, Ich hole noch mein Koffer. Ich den mit. Los. Hey. Wo ist Security? Ah, hallo Security. Ach, Guten hallo Tag. einem angenehmen. Wunderschönen guten Tag, Präsident. Willkommen in Los Angeles. Mein Name ist Daniel Bieber. Ja. Und Sie sind heute mal meiner Securities? Habe ich das richtig verstanden? Ja, okay. haben Sie irgendwelche Wünsche, wo Sie hinfahren möchten? Ich würde gerne mal den Strand besichtigen. Okay, wir müssen nur ganz kurz nochmal tanken fahren, wenn das für Sie okay ist. Ja, natürlich. Kollege, kannst du kurz ins gps äh, Es ja. sind mhm. nicht so viele Leute, deswegen werde ich hier nur mit einem Wagen abgeholt, ja. ich bin zufrieden. Das ist aber ein wunderschöner Wagen, den wir so fahren. Dankeschön, der Herr. Ja, der Herr Präsident hat Geschmack. Guten Tag, mein Name ist der Sebastian Müller. Ich bin der Herr Präsident und schauen mir euch Los Angeles an. Aha, wie war Ihre Flug daher? Bisschen holprig, aber sonst war der eigentlich ah. perfekt. Okay. Archiv. Äh, Hat mir ein Glas Wasser oder eine Cola zur Hand? Ich hätte ein ja. Wasser. Ich das geben. Eventuell gleich. Ah, dann hoch. Ja, sehr schön. Sind Sie sehr Fan von der Straßenverkehrsordnung? Eher so also, mittelmäßig. Ich werde ja eher immer eskortiert. Okay, also ist es schlimm für Sie, wenn ich ein bisschen schneller fahre? Im Grunde genommen nicht. Ja. Ich bin eh ein richtig guter Fahrer. Ich habe die Sondererlaubnis. Ist doch bestimmt eine Ehre, heute mal den Präsidenten zu fahren, oder? Natürlich, der Herr. <lacht> Natürlich. <lacht> Wollen Sie was Witziges sehen, der Herr? Aber was denn? Trillanz. Okay, das ging jetzt gerade nicht so gut. Ach, Sie wollten Ja, ich bin ein richtig guter Driftmeister. Das freut mich doch. Gut getan, möchte ich auch. Könnte ich mir hier Freu einen ich? Hamburger holen? Ja, können Sie machen. Ein Moment bitte ich tanke schnell voll. Denn Kann ich aussteigen? Warten Sie eine Sekunde. Junge, hier! Typen mit Helm und alles! Das ist krass! Ein Moment, ich tanke schnell vor, danach fahren wir ganz kurz nach hinten zum Parkplatz und dann dürfen sie aussteigen. Ich habe heute noch eine Fanstunde beim Hauptplatz. Dann möchte ich heute noch pünktlich landen. Okay, natürlich. natürlich. Könnten Sie mich da gleich hinfahren? Kann ich machen. <lacht> das ist so funny. Und wie ist es hier so mit der Inflation in Los Angeles? Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade zu wenig Geld oh. fürs Tanken gehabt. Ja, ja. Ich glaube, ich habe. Mir ist kurz schwarz vor Augen geworden. Okay, sie kriegen gleich ein Glas Wasser damit. Ja. Ich gehe rein mit ihm, du bleibst draußen, okay? Ich stehe schon. aussteigen. Ja, ich hole mir ganz Wasser mit. Ah. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, okay. Da kann ich, Warte, Oder ich kann es ja gleich schon gehen. Ich platziere mich mal hinter das Fahrzeug. Dürfen mitkommen, ich habe nur kurz der Regierung gesagt, ob die eine Ankündigung schreiben soll. Okay, passt. Ich, gegrilltes Sandwich mit Käse schmeckt das gut? Ja, das schmeckt sehr gut. Was können Sie mir mehr empfehlen? Das Zwerg. Twix oder Sneaker? Sneakers. Ja, okay. Dann trinke ich mir mal ein Wasser. Der Kollege hat mir aus Versehen 15 Stück gegeben. Aber noch nicht. Du musst dich die ganze mit Waffe erzielen, du musst auch normal. Oh ne, ich glaube ich darf gar nicht als Ball oder? Ja, wäre gut. Seit scheinbar ein bisschen getötet. So. Oh, bist so du nochmal noch die Türen zu machen? Ja! Oh. Also zum, also zum äh, Hauptplatz jetzt oder zum Strand? Er ist zum Hauptplatz. Ich habe noch eine Fanstunde, wissen sie. Natürlich. Könnten sie mich da so schnellst wie möglich hinbringen? Schnell ist mein zweiter Name, der Herr. Das freut mich Bitte, bitte, bitte, bitte, vorsichtig. Ach, ich ah, habe, ich habe Vertrauen in diesen Herrn, der hier gerade fährt. Ah. Ich meine, der kann driften. Ja. Ich kann besonders gut ausbekommen. Lügen! alles lügen! Ich hab Angst, manche Fans sind ein bisschen verrückt. Ah, ah das war nur ein bisschen... Ich glaube, ich brauche noch mal ein Wasser. Auf ich der anderen Seite daher von Hauptplatz, möchte ich gerne. Entschuldigung. Ich finde ihr Blaulicht sehr interessant. Möchtest du einsteigen, Kollege? Was? Ach so. Ich dachte, wir fahren auf die andere Seite. Ja, machen wir mach ich. Mal gucken, ob die Fans kommen. Ist der wer? Ich hoffe, dass du nicht lang ich will Ah, nee. Oh, keine Hilfe. Passt, bleiben Sie ganz gut sitzen, wir... ...wir schauen, dass hier alles sicher ist. Passt doch so, äh... Bitte durchsuchen und... ...sicher sein. Äh, oh, sicher bitte... ...bleib bitte beim Präsidenten, ich will nicht, dass du hier alleine sind. Sie haben mir aus Versehen 15 Wasser gegeben. Ja, das ist das war schon so. Und dann sehe ich das so. Ja, Sie dürfen aussteigen, wenn Sie wollen. Hier. Ach, ich habe in meinem Kofferraum noch ein bisschen. Ähm, Dings. Mein Element, Ich habe hier. Hier ist mein Koffer. Mal gucken, ob da Herren kommen. Ich immer auf dem Ja. Uh, ein Samsung Galaxy. Haben sie das auch? Das Samsung Galaxy? Haben sie das also ich auch? Das ich habe das Kubikor habe ich. Achso. Wissen Sie, meine Fans, die sind manchmal ein bisschen verrückt, da müssen sie aufpassen. Ja. Die werden ganz schnell gern mal schießmütig oder auch schlagen. Das ist. deswegen bin ich hier ganz mal, deswegen wollte ich mir auch mal Los Angeles anschauen. Ist nicht einfach als Präsident, ist nur mal kurz zu Urlaub, verstehen Sie? Ja. Ja. Aber kann ich mich hier hinsetzen? Äh, ja, kann ich nicht. Hörst du dir wie lang wir draußen in den dabei ja? Ah, da kommt ein Hell! Glauben Sie, das ist ein Fan oder Feind? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, aber wenn er ein Fan ist, ist ja alles gut. Ja. Sie sind ja meine Security. Natürlich. Ja. Wenn sie vielleicht heute gute Arbeit machen, könnte ich bei der Regierung sagen, damit sie befördert werden. Okay. Aber also okay Ich glaube, der Herr ist nur ein... Was? Fan. Hallo, der Herr. Guten Tag. Ich bin der Herr Präsident. Und Sie? Herr Präsident? Äh, ja. Ich bin der Herr John Carter. Ähm, was versteckt ist das sie denn in unserer kleinen Stadt? Ja, also, das ist eine recht schöne kleine Stadt. Deswegen Find bin ich auch heute genau hier. Äh, haben Sie irgendeinen Business-Termin oder gibt es an sich keinen besonderen Grund, warum Sie hier sind? Ähm, eigentlich nur wegen Urlaub. Wieso fragen Sie? Okay, Urlaub. Das schön. Ich meine, nach dem Stress braucht man ja noch oh, auch ja, eine stimmt, Erholung. Stimmt. Jetzt, jetzt, wo, jetzt, wo das ganze Corona Auflagen. Ja das, das ist das ist sind, ja, das ist schwer. Maskenpflicht, mal nicht Maskenpflicht. Ja. Das ist schlimm. Ja, Und dann äh, muss ich mich noch um das, das, das LAPD kümmern. Das ist bisschen, das schlimm. Ja, das kann ja weitere. Kommen erläutern. sie dann eigentlich von weiter weg oder? Ja, wo hier haben. aus der Nähe, dass sie hier oder so. Ja, nee, eher ich so von schauen, weiter dass weg, keine, aber ich überlege hier Leute umzuziehen. Wenn Leute herkommen, ein bisschen aufhalten, okay. ja. wenn sie schneller herkommen. Ja. Ey, eine Frage habe ich. Ja, fragen ist Sie. Ist irgendeinen irgendeinen psychologischen Grund, warum hier in der Stadt die Lichter so flackern? Ich, ähm, ja, das habe ich tatsächlich. Das ist äh, beim Elektrizitätswerk. Ähm, sind noch irgendwie Fehler, Die müssen alle Generatoren durch... ...neu gebaut werden und das dauert natürlich einen Moment. Und weil nur zwei Elektrizitätswerke haben, sind manchmal Stromausfälle und das versuchen die zu beheben, aber ich das geht schon seit drei Jahren verstanden. so. Oh, ich verstehe ja, das ist blöd. Ja, aber ich finde den Kaufplatz hier sehr schön eingerichtet. Ich finde ich auch, vor allem mit der, mit der Werbung hier, das ist auch okay, ist nicht genutzt Einhaben, zu aktivieren. Das finde ich auch sehr schön. Mio. Und was für Sie, Sie hier zum Hauptplatz? Naja, ich habe gehört, dass hier Fanstunde ist und tatsächlich wollte ich meinen äh, Motorroller auspacken. Ja. Der Motorroller? Ja. Nie? Jetzt darf ich den nämlich auch fahren. Jetzt habe ich den Führerschein gemacht. Und ich werde immer eskortiert. Aber ja, na gut, das, das ist, ist ja natürlich böle. auch ein Unterschied zwischen Präsident und Bürger. Ja. Das also Sie können auch mal mit der, Auto, mit der Moped oder so fahren. Das wissen Sie schon. Wir sind dabei ein bisschen. Ja. Ja, also Ihnen dann noch einen schönen Tag und viel Urlaub. Ja, Ihnen auch. Wissen Sie, ich habe noch so ein kleines Special geplant. Welches denn genau? Könnten Sie mich so zu einer kleinen Party Location fahren? Ja, ich kenne eine, ich kenne eine. Nee, nee, ich, ich kenne eine gute, die ist auch Musik. Ja, ja, ich gehe auch eine. Darf ich nur mal kurz den Herrn da ansprechen? Weil Sie ihn doch erwischen, ja. Können Sie den mal kurz stoppen? Ja, hallo, Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Ja. Ich äh, führe eine Party durch. Möchten Sie dabei sein? Ja. Ja, also wenn es möglich ist, äh, der Herr, könnte der Herr bei mir mitfahren im Eskortierwagen? Wäre das möglich? Ja. Oder eher? Eigentlich bitte, äh, sehr ungern. Sehr, sehr ja. ungenau, so, stellen Sie sich mal bitte an die Wand. Ich durchsuche Sie nochmal. Okay. Äh, Habe ich schon gerade. Habe ich schon durchsucht. Ich ja, einen zwei, Klasse zwei <lacht> Mal ist kein Mal. Weil ich war mal DJ, wissen Sie? Und ich habe noch früh, von früh die Sachen drauf. Warum will okay, mitfahren, wenn Sie wollen? Ach und ja, zur Information, ich bin der Sebastian Müller. Okay. Ja, kommen Sie mit. Sie haben, wir haben einen wunderschönen okay. Wagen. Security, können Sie bitte bei mir bleiben? Ja. Ich fühle mich hier unsicher. Hallo, Achtung, weiß, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Security Hilfe! Ah! ah! Den Herrn bitte nicht an. Den sie dürfen ruhig vorne sitzen, wenn Sie wollen. Hier. Oder Sie sitzen, so. Der Herr in Rot einmal bitte. Ah, oh, Entschuldigung! Genau, Herr Bieber, Genau da hier. Ach, ich überlege schon, Sie zu befördern zu lassen. Das wäre doch was! Oder nicht? Ich mich eigentlich hier als äh, stellvertretender schief beworben. Ja, ich, ich das da muss die Regierung noch schauen, die hat auch nicht, die hat auch nicht gerade wenig zu tun. Das wissen sie schon. hat wir oh, irgendein, irgendein Lieblingslied? Mhm. Allgemein hast dieses Lied. Oh ne, nicht. Bände? Ja, einen Moment. Ich, ich muss kurz was machen. Ich... nicht. Das ist ja, aber... Herr Präsident, haben Sie das alles vorbereitet? Aber natürlich! Das habe ich, hab ich den Bauarbeitern gesagt, damit die das mal hier bauen sollen. Ich habe dir ein Bild gezeichnet und die haben das dann gebaut wieso finden sie es etwas schön ich finde es sehr schön habe ich noch gar nicht gesehen hier ja das, das ist natürlich auch ein schöner ort egal was machst du denn security Herr Präsident, alles okay haben sie einen pflaster pflaster ich könnte mal ja, danke ja, ich hab schon nichts bekommen. So, hier. Wie, wie heißen Sie denn, der Herr? Ich bin der Herr John Carter. Ach, der Herr Carter. Wie soll ich Sie denn nennen? Ich kann das schon nennen. Ah, ich äh, geh mal da oben ans DJ-Pult. Ich hab noch, glaube ich, ein bisschen drauf. Ne? Ich gerade den Präsident angefahren. Warten Sie eine wunderschönes dj Herr ja. Präsident! Herr Präsident, es tut mir sehr leid. Herr oben. Jetzt ist es Alles gut. Ja, bitte. Wie bitte. Alles gut. Boah,